Einer von euch schuldet mir einen Haufen Geld. Trete heraus, Mark Bryan. Ich will 250.000 Dollar bis Weihnachten auf meinen Tisch. Scheiße, ich brauche Geld. Hallo, Mark Bryan. <lacht> und du brauchst einen Auftrag, nicht wahr? <lacht> Dieses Artefakt habe ich vor kurzem aus einem Museum entwendet. Berühre mein, meinem guten Freund Lord Business das Artefakt und berichtet mir, wo ihr seid. Eins, Zwei, Drei! Mein Name ist Mark Bryan. Ja. Genauso wie Dein. Ah! Ich sehe Schreckliches. Wir müssen uns vorbereiten. Hallo, Multiverse Devil. Es ist möglich, den Multiverse Devil zu besiegen. Wir können das Universumsvakuum Vakuum sprengen und somit alle hier Anwesenden zurück in ihr Universum schicken, auch den Multiverse-Devil. Tu es! Es ist der einzige Weg! Tu das nicht, das ist eine verdammt schlechte Idee. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist also, das Artefakt zu zerstören? Soll ich es tun oder soll ich es lassen? Ich kann das nicht. Nein, nein, nein. Wieso hast du das getan? Wolltest du noch mehr Leute opfern? Wolltest du immer noch sinnlos gegen inkern kämpfen? Auf Wiedersehen, Mark Bryan! <lacht> Mark Bryan, Sie sind hiermit festgenommen. <lacht> Ach, Mann, oh Mann. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei meiner Familie an Heiligabend. Aber ich muss wegen Leuten wie Ihnen hier arbeiten. Wissen Sie was? Ich habe es auch nicht viel einfacher. Meine Frau liegt im Krankenhaus und meine Tochter ist in der Gewalt von einem meiner Feinde. Wenn ich ihn heute nicht das Geld sein würde, dann würde sie sterben. Was ist los? Nur ein paar Bauken, die sich hier irgendwo in der Nähe herumtreiben. Es ist alles in Ordnung. Ich habe die Verbrecher bereits persönlich festgenommen. Was zur Hölle? Nimm das Amulett an dich. Vergiss nicht. Gott wird dich beschützen. Immer. Wissen Sie was? Es kann sein, dass diese Verbrecher bereits im Raum sind. Oh! Oh, ich bin getroffen. Und schau mal, wen wir hier haben. <lacht> Fly, ich schwöre, ich habe das Geld. Hol mich nur hier raus. Bringt nichts. Es ist schon viel zu spät dafür. Wir sind bereits wegen deiner Hinrichtung hier. Männer, auf ihn! Und schau mal, wen wir hier haben! <lacht> Stärke! Das Multiversum hat dich durch deine vielen Reisen gedeformt. Du bist stark geworden, sehr stark. Lang nichts alles, Mark Bryan. Ah! Wo bin ich? Hallo Mark, schön geschlafen. Na gut, dann übernehme ich jetzt den Job. Fly! Es macht keinen Sinn mehr. Ein Menschenleben ist lange nicht so viel wert wie ein paar Euro. Du hast mir alles genommen. Da war ich wohl wieder zu früh. Na dann, auf den letzten Tropfen Blut. Das war's, Mark Bryan. Meine Augen! Mark Buain, erinnerst du dich an mich? <lacht> Nun, du hast mich damals zum Sterben zurückgelassen. Hätten mich die Animals hier nicht aufgesammelt, wäre ich auf dem Kriegsfeld gestorben. Wegen dir. Ich dachte, sie wären tot! Du wirst bezahlen! Für alles! Das war's, Mark Bryan. Mein Name ist Mark Bryan. Ja, genauso wie dein. Keine Sorge, wir sehen uns wieder. Ich verspreche es. Du weißt wirklich nicht, was du tust. Es macht mehr Sinn, als dein Vorhaben. Alles, was ich wollte, war ein Weihnachten. Mit meiner Familie. Ich werde dir helfen. Ich werde dich zum... Merry Christmas, Fly! Das war's, Jessica. Alles ist gut. Ich habe in der letzten Zeit schon Schlimmeres erlebt. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten gehen an Mark Bryan. Ich wünschte, du wärst hier. Frohe Weihnachten an Jay, an Dr. Strange, die mir immer weitergeholfen haben. Frohe Weihnachten an Batman, alle anderen Kämpfer, die gemeinsam das Unmögliche möglich gemacht haben. Und natürlich, vor Weihnachten, Lord Business. Oh. Irgendwann werden wir uns alle wiedersehen. Irgendwann. Frohe Weihnachten! Und willkommen zurück in Gotham. <lacht> Joker, endlich habe ich dich gefunden.